Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Dream Recall Frequency am effektivsten nutzt und deine Traumerinnerung auf ein neues Level hebst. Die Dream Recall Frequency ähm, funktioniert so, indem du Zwei Frequenzen hast, auf der einen Seite hast du eine Induktion und auf der anderen Seite hast du eine Condition-Frequenz. Das bedeutet, die Induktion ähm, nutzt du um die Traumerinnerung zu induzieren. Und die Condition heißt, dass du damit das trainierst. Ja? Ähm, und du beide haben an, unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Ähm, die Induktion hörst du immer vor dem Schlafengehen. Ähm, ich empfehle dir einfach die ersten Sieben Tage nachdem du die Frequenz sozusagen ähm, hast, jeden Abend vorm Schlafen gehen, genau, äh, vier, das dauert 40 Minuten zu hören mit Kopfhörern, weil dann hast du dieses 360 Grad Ambiente und die Binaural Beats und die 3D Technologie wirken intensiver und wenn du dann fertig bist, legst du dich ganz normal ins Bett. Und dann tust du über Lautsprecher jedoch, kannst du einfach einen Single-Lautsprecher oder Stereo-Lautsprecher hören. Also da musst du nicht zwingend irgendwo links, rechts haben, einfach irgendwo im Raum die Lautsprecher hinhören. Du kannst, wenn du möchtest, auch natürlich mit Kopfhörern das Ganze hören. Und ich, ähm, die Induktion ähm, ist mit Binaural Beats und die Condition hat isochrone Töne. Das bedeutet, du brauchst eben keine zwingend keine Kopfhörer. Ja? Ähm, das heißt, du legst dich nachdem du die Induktion gehört hast, einfach ins Bett musst die Lautsprecher einschalten und lässt die, Induk die Condition, die dauert genau eine Stunde, einfach dann laufen. Ich empfehle dir da keinen Loop zu machen, das heißt, wenn die Frequenz durch ist, dann soll sie aufhören und soll beendet werden. Das kannst du gerne vorher testen, ja. ob es funktioniert. Einfach da nach vorne spulen und dann sehen, wenn es zu Ende ist. Nicht, dass dann irgendwas anderes anfängt, während du dann schläfst. Ja. Und so trainierst du vor allem Schlafengehen 40 Minuten lang mit einer Technologie deine Alpha-Brücke zu trainieren. Und auf der anderen Seite lernst du, wenn du einschläfst, wird dein Gehirn eben von oberen Alpha-Bereich bis zum tiefsten unteren Theta-Bereich trainiert. Das heißt, die eine trainiert deine Alpha-Brücke und die andere deine Alpha- und Theta-Brücke zusammen. Das heißt, deine Traumerinnerung wird sehr, sehr intensiv trainiert damit. Und wenn du das öfter hörst dann ähm, wirst du damit äh, sehr starke Ergebnisse erzielen. Auf der einen Seite empfehle ich dir jetzt, äh, wenn, nachdem du sie hast, sieben Tage lang in der Kombination zu nutzen. Und nach sieben Tagen dann ähm, wenn, kannst du dann ganz beliebig, was dir am liebsten ist, entweder die eine oder die andere hören. Ähm, wichtig ist immer, dass du direkt vor dem Einschlafen das ähm, anhörst. Du kannst auch, wenn du möchtest, ähm, zusätzlich in der Früh nach dem Aufstehen die Alpha-Frequenz hören. Jedoch vergesst nicht, dass es da passieren kann, dass du da wieder ja Also ähm, wenn du sagst, ich will danach in den Tag, dann kann es auch passieren, dass du da einschläfst. Aber damit wirst du sozusagen, sozusagen auch unter du das nutzen, dass du einfach einen meditativen Zustand damit indizierst. Ähm, diese Frequenz ist nicht nur für die Traumerinnerung, sondern sie hilft dir, wenn du es länger nicht meditiert hast, einfach leichter wieder in den meditativen Zustand hineinzukommen, weil die Frequenz dich ja im Wachzustand abholt und dann durch die Alpha-Brücke in den Theta-Zustand hineinführt. So, noch ganz kurz, du hörst bei dieser Frequenz 7 ähm, ähm, mal ein Ohm, Ja, das bedeutet, wenn du die Induktion hörst, dann hast du bei der Condition ist das nichts, sondern nur bei der Induktion, da hast du eben 7 mal die jeweiligen Chakren. Ähm, ich habe da nämlich ein eigenes ähm, ein Bisonics Mikrofon, also das ist ein 360 Grad Mikrofon und da habe ich Klangschalen auf den jeweiligen Positionen gelegt, wo dein Chakra ist und die Klangschalen, die auch für das jeweilige Chakra zuständig sind. Das heißt, du tust nicht nur auf der einen Seite deine Traumarendung steigern und deine Verbindung zum Unterbewusstsein stärken, sondern auch gleichzeitig deine ganzen Chakren reinigen, erden und aktivieren. Es läuft hier keine Chakra-Frequenz, sondern nur eine Technologie dahinter. Und ähm, das heißt, du hörst, wenn du anfängst, das Wurzelchakra und dann geht es vom Wurzelchakra in das Sakralchakra ähm, in das Solarplexuschakra, dann in das Herzchakra, in das ähm, Halschakra, drittes Augechakra und in das Kronenchakra hinein. Und du hörst dann jedes Mal ähm, viermal, also eigentlich dreimal Anschlag, dann wieder dreimal Anschlag, dreimal und dreimal. Also drei, sechs, neun zwölf Mal wirst du insgesamt einen Gong hören und dann ist eine kurze Pause und dann kommt das nächste Om und dann geht es zum nächsten Chakra und das ist ganz einfach aufgebaut das heißt du hörst die Induktion und wenn du das erste Om hörst dann heißt es jetzt fangen die Chakren an bei deiner Wurzelchakra und dann das ganze läuft ungefähr sechs Minuten, also im ungefähr, im ungefähr sechs Minuten Takt, fängt dann das nächste Chakra an. Das heißt, du wirst dann nach sechs Minuten das nächste Om hören und dann kommen die Klangschalen, die für das nächste Chakra, also von unten nach oben, zuständig sind. Ja, und das Ganze nutzt du so, indem du einfach meditierst mit Kopfhörden und wenn du das erste Om hörst, dann hörst du dann unmittelbar danach die nächsten Klangschalen, ja, also die ersten Klangschalen, und während bis zum nächsten Om fokussierst du einfach deine ganze Aufmerksamkeit auf dem jeweiligen Chakra. Wenn du dann das zweite Om hörst, dann fokussierst du über diesem Chakra deine ähm, Aufmerksamkeit und so weiter. Und so gehst du dann nach oben und, und, und, und äh, trainierst sozusagen auch ähm, deine Chakrenverbindung. Ja. Ähm, und äh, sozusagen kannst du mit dieser Frequenz nicht nur deine Traumatisierung steigern, sondern jeden Tag, wenn du sie nutzt, ähm, dann deine ganzen Chakren reinigen, erden und aktivieren. Ja, was verändert sich noch äh, bei der Frequenz? Auf der einen Seite, wenn du, es wird nicht nur deine Traumerinnerung gesteigert, sondern deine äh, Intuition und die Verbindung zum Unterbewusstsein bzw. Überbewusstsein. Ja. Äh, weil du musst das so vorstellen wie so, eine, wie so ein Fenster und mit jedem Mal hören, wird im Gehirn dieser Areal, dieser Alpha-Areal, trainiert und das Fenster geht immer weiter auf und somit passen viel mehr Informationen durch und nach diesem Fenster ist sozusagen auch eine Brücke da und desto öfter man das Gehirn auf diesem Areal trainiert, wird diese Brücke am Anfang aus einer Holzbrücke, danach wird sie zu einer Betonbrücke und danach wird sie eine riesengroße stabile, feste Brücke und das Fenster ist offen oder die Tür, wie man es auch immer nennen möchte und dann hast du sozusagen die Informationen, die du in der Nacht erlebst oder das, was, du, was passiert, wird übertragen von von diesem Theta-Bereich über die Alpha-Brücke in den Wachzustand, in den beta bereich Ich empfehle dir zusätzlich noch, das ist etwas, was ich auf jeden Fall tun würde an einer Stelle, ein Traumtagebuch ab heute oder ab dem Tag, wo du es nutzt, zu führen. Und Am besten ist es so, dass du einfach das Traumtagebuch nimmst und einfach, egal, wenn du nichts träumst, dann schreib nicht hin, ich habe nichts geträumt heute Nacht, sondern schreib einfach hin, ähm, heute konnte ich mich nicht an meine Träume erinnern, jedoch wird mir am nächsten Tag ähm, mein Unterbewusstsein dabei helfen, meine Traumerinnerung zu steigern oder mir werden die Träume im Laufe des Tages wieder einfallen. Ja? Ähm, zusätzlich, äh, also falls du nichts träumst und wenn du etwas träumst, dann hol dir die letzten Szenen und ich empfehle dir auf jeden Fall noch, wenn du aufwachst in der Früh, dass du, wenn du munter bist, dass du immer deine Augen geschlossen hältst ja? und dann die ersten paar Minuten, wenn du aufwach geworden bist, im Geiste nochmal alles durchgehst. Ja? Und nachdem du dir wirklich sicher bist, okay, das habe ich erlebt und das gehst du von vorne bis hinten nochmal durch im Geiste, dann wachst du auf, holst deinen Traumtagebuch und händisch, nicht mit dem Laptop oder nicht am Handy, ähm, und dann schreibst du alles nieder. Du kannst doch ähm, ein, ein Handy nehmen und das Ganze recorden in eine Audioaufnahme. Wenn du, wenn du am Anfang noch äh, während des Sachen vergisst, dann nimm dir ein Record auf und schreib, schreib, also sprich alles rein. Und unmittelbar danach drückst du auf Play und schreibst es dann händisch nieder. Ist, ich empfehle trotzdem, das vorher händisch zu machen. Ähm, und... Weil während du schreibst, bist du eh connected dann durch diese Alpha-Brücke und dann wird es wird, wird sehr unwahrscheinlich sein, dass du während du Schreiben Dinge vergisst ja, oder mit öfteren Hören und Trainieren äh, und auch Schreiben de, des Traumtagebuchs wird, wird sich das von selber klären. Ja. Auf jeden Fall schreib das alles dann nieder und, ähm, und äh, ich würde auch dazu schreiben, dass, ähm, dass das Unterbewusstsein weiß, wenn du diese Frequenz hörst, dass damit sich mit jedem Tag weil durch das Schreiben ist es wie eine Programmierung, wie eine Hypnose. Du kannst einfach am Ende des Traumtagebuchs des Traum schreiben, vielen Dank, liebes Unterbewusstsein, dass du mir durch die Alpha-Frequenz hilfst, meine Traumerinnerung deutlich zu steigern und bitte, ich bitte darum, dass morgen die Traumerinnerung dadurch doppelt so gut sein wird und dann hypnotisierst du schon dein Unterbewusstsein durch das Traumtagebuch, damit die Wirkung der Frequenz morgen nochmal doppelt so stark wirkt. Ja. Das ist eine Methode, ich mache auf meinem Marco C. Lorenz äh, YouTube-Kanal noch ein eigenes Video mit weiteren Methoden, wo ich dir noch mehr Tipps dazu gebe. Ja. Gut, ähm, soviel dazu. Ähm, ich wünsche dir viel Freude damit. Das ist ein wunderschönes Ambiente, die, ähm, die Dream Recall, die neue Version von MDR, das Ganze findet im Green K Nature Center statt, im Sumpfgebiet, im Sumpfland und ähm, ja, lass dich einfach überraschen, lass dich darauf ein. Du kannst auch die Condition, die funktioniert entweder in Ambisonics, also mit Kopfhörern oder mit Lautsprechern, die funktioniert mit beidem. Ja. Und du kannst ja auch abwechseln, du kannst auch sagen, ich, nach dieser einen Woche, wenn du das Training gemacht hast, kannst du nur mit der einen hören oder mit der anderen und so weiter. Ich würde auf jeden Fall, mal mit Kopfhörern die ersten sieben Tage mindestens die Induktion hören, weil damit trainierst du es ganz intensiv. Ja. Und die Induktion geht auch vom Tag, von der Musik, von der Ambiente her, geht dann in die Nacht und dann fängt, fängt dann, es fängt mal kurz so ganz leicht zu so tröpfeln an und danach geht das Ganze dann rüber in die Nacht ambiente und die, Indu, die Condition die da laufen, das, sind, das ist auch ein Nachtambient, also die, die hörst du beim Schlafen und da laufen Grillen, also sie laufen nicht, aber da hörst du Grillen dann einfach in der Nacht, sehr angenehme Grillen, die dann sozusagen dich nochmal beruhigen und im Hintergrund hörst du dann einfach die Alpha-Frequenz, ja. Wichtig ist, dass du keinen Loop machst, äh, der dann die ganze Nacht durchläuft, ja. wenn, ist nicht tragisch, äh, passiert nichts, aber die Frequenz geht eben von oben nach unten und fängt dann, würde dann halt wieder von vorne anfangen und hätte dann einen Sprung, ja. Gut. Also, ich wünsche dir viel Freude mit der Dream Recall und bis zum nächsten Video.